Dann sind sie eigentlich zum Keller zuge und haben eigentlich die, die Bügel, wo ein Schloss eingehängt ist, die Bügel aufzwickt. Und so haben sie eigentlich das Bike entwendet. Und dann bin ich noch mal ausgegangen und dann habe ich noch gesehen, wie ein weißer Bus.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 Dann als habe ich mir gedacht, ah, wieder weggegangen, obwohl er noch nicht zu bin. Dann habe ich mich nochmal nachgedreht und dann hat es mir eingeschossen, der Alarm passt mir nicht. Dann bin ich aufs Handy aufs schauen gegangen und dann war vor einmal, steht da oben, ihr Bike wurde bewegt. Was hast du dann unternommen? Ja, eigentlich nicht das, was man machen sollte. Outsong, oben im Keller. Und, und eigentlich dadurch, dass aber auch kein. Eigentlich, weil wir überall Bewegungsmöter haben und das Licht angeht und als es finster war, bin ich dann auch reingegangen und dadurch bin ich zum Keller und habe geschaut und dann war es eigentlich weg. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, nachdem ich im Keller unten war, bin ich eigentlich noch in die Tiefgarage rausgegangen. Obdankst du, da war es eigentlich auch finster. Und dann bin ich eigentlich vorn über die Straßen Richtung Tiefgarageneinfahrt gegangen, wobei, wo ich noch einen, einer von der. Äh, ein männliches, ein Mann, also ein Mann von der Tiergarage rausgekommen ist und mit Zeitungen in der Hand und ich frage, was der eigentlich was, was er da hat und er sagt, ich Zeitung austragen und ist noch weiter ins nächste ausgegangen. Wobei wahrscheinlich das einer von den Tätern war. Der ist dann, also der ist dann gleich auch noch wie die noch ein zurück. In die Wohnung, also, cool, ich hab, wo ich es gefunden habe, habe in der Tiefgarage hergerichtet, wo ich die zwei Räder genommen habe und habe es in die Wohnung aufgebracht. Und dann bin ich noch mehr ausgegangen und dann habe ich nur gesehen, wie ein weißer Bus weggefahren ist. Weißt du, wie der Diebstahl im Detail von den Tätern durchgeführt wurde? Ja, sie sind über die Tiefgarage, also bei uns über die Tiefgarage, da, noch, da das ziemlich alles neu ist und noch kein Tor in der, bei der Tiefgarage ist, in den Keller. Im Keller, Zugang zu den Kellern war, ist eigentlich auch noch kein Schloss vorhanden und dann sind sie eigentlich zum Keller zugehört und haben eigentlich die, die Bügel, wo das ein Schloss eingehängt ist, die Bügel aufzwickt und so haben sie eigentlich das Bike entwendet. Wie hat die Polizei darauf reagiert, dass du den Live-Standort sehen konntest? Äh, ja, die waren so überrascht, dass das überhaupt gibt, muss ich sagen, weil äh, ich habe ja, also, wo hier GPS-Sensor im Radl drinnen? wie soll das funktionieren? Dann habe ich einer das genau erklären müssen und dann waren sie eigentlich recht begeistert davon. Wie zufrieden bist du mit dem BikeTracks GPS Tracker? Mit dem BikeTracks GPS Tracker bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil er alles im Prinzip aufzeichnet, Alarm schlägt und eigentlich immerhin nachvollziehen kann, wo bin ich gefahren und was habe ich gemacht?